Hallo, ich bin Ramona und dein Coach in der Akademie für Bewusstseinserweiterung und Potenzialentfaltung auf ganzheitlicher Ebene. Ich unterstütze dich, deine Führungskräfte und somit dein Unternehmen und dessen Führungsqualitäten empathisch und dennoch klar in Einklang zu bringen. Durch den außergewöhnlich starken Wandel, von dem wir momentan alle betroffen sind und auch auf allen Ebenen. Veränderung wahrnehmen, sehe ich mich als Pionierin, Unternehmer aus starren, festgefahrenen Sichtweisen hin zu ja, empathischen und dennoch klaren Führungsmodellen zu führen und zu ermutigen. Denn wie mein Freund Albert Einstein schon sagte, es ist der reinste Wahnsinn, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas verändert. Business und Intuition geht es, ich sage definitiv ja und ich sage auch, dass das, genau das, jetzt auch notwendig ist, damit wir den Wandel auch verziehen können. Überall erkennen wir dass alte Muster und Strukturen aufbrechen und ich glaube, wir kommen nicht mehr umhin. Es bedarf einer gesunden Entwicklung, einer gesunden inneren Haltung und ich nenne es mal einer gesunden Psychologie. Daher vermittle ich in meinen Workshops, Seminaren und auch Coachings, die sich gleichermaßen an Führungskräfte und Mitarbeiter richtet und aus gesundheitsfördernden Maßnahmen wie auch verschiedenen Coaching-Elementen besteht, den ganzheitlichen Ansatz. Denn alles, wirklich alles bedingt sich miteinander. Falls dich dieser Ansatz ebenso anspricht, dann lass uns gern gemeinsam ein auf dich individuell abgestimmtes beziehungsweise auf dein Unternehmen abgestimmtes Tool erstellen, wo du ja, dir Impulse und Unterstützung wünschst. Und ich freue mich jetzt schon, dich vielleicht Bald einmal persönlich kennenzulernen. Academy